Der Fragensteller Jawolowitz fragt, was mögt ihr am liebsten auf eurer Pommes Fritz? Ketchup hat 17 Stimmen, Mayonnaise hat 16 Stimmen, Vanillesoße hat 7 Stimmen, gar nichts hat 6 Stimmen, Rotweiß hat 5 Stimmen, Senf hat 4 Stimmen, süß -Soße hat 3 Stimmen. Laktose antwortet mit Senf. Jawolowitz, Endlich mal ein User nach meinem Geschmack, wenn der Fragen ernst gemeint ist